Wie kann ich meine Time-to-Market verkürzen? Also wie kann ich als Maschinenbauer von der Idee bis zum fertigen Produkt auf dem Markt verkauft schneller werden? Das ist das heutige Thema, das ist die heutige Frage. Und einer der ganz wichtigen Aspekte dabei ist, wie viele Entwicklungsprojekte haben Sie eigentlich gerade parallel in Arbeit? Denn jedes von diesen Entwicklungsprojekten braucht eine gewisse Zeit in der Funktionsklärung, Sie brauchen eine gewisse Arbeitsstundenzahl in der Konstruktion, Sie müssen die Teile beschaffen, Sie müssen teilweise Lieferanten äh, anlegen, validieren, Sie müssen die Erstmuster beschaffen, Sie müssen die Erstmuster prüfen, Sie müssen seinen Prototyp anbauen, der Prototyp muss eine Funktionserprobung durchlaufen. Das heißt, Sie haben hier einen ganzen Prozess und wenn Sie mehrere Projekte parallel machen, dann sehen Sie schon, dass Sie auf einmal drei Projekte in der Konstruktion haben und dann haben Sie danach drei Projekte im Einkauf und dann haben Sie danach drei Projekte in der Qualitätssicherung. Das ist sicherlich nicht die gute Variante, sondern was Sie machen müssen, ist tatsächlich die Projekte gestaffelt zu starten, so dass wenn ein Projekt aus der Konstruktion raus ist, das nächste anfangen kann und dann ist aber das Projekt 1 in der Beschaffung und in, den, in, der, in der Qualitätssicherung für die Erstmusterteile. So. Wichtig ist, dass Sie das auch sauber kommunizieren. Wichtig ist, dass Sie die Projekte, die Sie haben wollen, die Projekte, die Sie dieses Jahr durchführen wollen, tatsächlich sauber durchpriorisieren, priorisieren. Dass sie sagen, das ist Projekt 1, das hat Vorrang, das ist Projekt 2, das kommt danach, das ist Projekt 3, das kommt als drittes, 4 und so weiter. Was nicht geht ist, das steht im Businessplan, das brauchen wir auch, das müssen wir auch machen. Wenn Sie nicht priorisieren, dann werden die Mitarbeiter sich irgendwie überlegen, was sie wohl wie machen. Die Kapazität der Konstruktion wird auf mehrere Projekte verteilt und insgesamt läuft das Projekt langsamer durchs Haus. Das heißt, die Möglichkeit, die Sie haben, Ihre Time-to-Market zu verkürzen, nicht wie in der Softwareindustrie einfach ein bisschen weniger auszuliefern und dann mit Patchen noch mal ein bisschen nachzuliefern, das können wir im Maschinenbau nicht. Sondern der Trick, um eine kurze Time-to-Market zu haben, um schnell auf dem Markt zu sein, ist tatsächlich, Projekte sauber durchzupriorisieren, alle Ressourcen auf ein Projekt zu packen, das schnell fertig zu machen und dann, wenn das die Abteilung wechselt, dann darf erst das nächste Projekt kommen. Nacheinander, sequenziell statt parallel. Das ist das große Geheimnis im Multiprojektmanagement im Maschinenbau. Ich hoffe, dieser Gedanke ist für Sie hilfreich. Ich hoffe, mit diesem Gedanken im Hinterkopf können Sie Ihr Produktportfolio nochmal angucken, tatsächlich nochmal eine Priorisierung kommunizieren. Und wenn das Ihnen hilft, dann freue ich mich, wenn Sie Kollegen, Freunde, Bekannte haben, denen das auch helfen würde und denen Sie dieses Video schicken, damit die auch was davon haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mein Name war Florian Kuhnke.